Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie PLC UX-Coins minten, nachdem Sie sich bei PLC Ultima registriert, das Ultima X-Minter-Paket gekauft und Ultima Wallet und Ultima Farm installiert haben. Das erste, was Sie dafür tun müssen, ist PLC Ultima-Coins zu erwerben. Gehen Sie dazu zur bit börse Wenn Sie keine USDT-Coins besitzen, müssen Sie zunächst Ihr USDT-Guthaben aufladen. Gehen Sie dann wie folgt vor. Loggen Sie sich bei der Börse ein, gehen Sie zu Wallet und klicken Sie auf Balance. Gehen Sie zu USDT in die Suchleiste ein. Gegenüber der USDT-Leiste drücken Sie dann auf Deposit. Sie haben dann die Möglichkeit, das USDT-Netzwerk zu wählen? Wählen Sie Ihr bevorzugtes Netzwerk. Wenn Sie zum Beispiel USDT im John-Netzwerk besitzen, wählen Sie TRC20. Es erscheint dann ein QR-Code mit der Wallet-Adresse darunter. Überweisen Sie Ihre USDT dorthin. Wenn Sie nun USDT-Coins auf Ihrem Konto haben, gehen Sie zum Abschnitt Trading der Börse und geben Sie PLCU in das Suchfeld im linken Menü ein. Darauf wird ein USDT-Paar angezeigt. Klicken Sie es an. Um zum Marktpreis zu kaufen, wählen Sie Market. Geben Sie in der Spalte Betrag die Anzahl der PLCUs ein, die Sie kaufen möchten. Klicken Sie anschließend auf Buy. Sie können PLCUs auch mit einer Limit Order kaufen, das heißt eine Order mit einem bestimmten Kauf- oder Verkaufspreis. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie Limit und geben Sie den Preis, für den Sie PLCU kaufen möchten, sowie Anzahl der Coins an, die Sie kaufen möchten. Drücken Sie dann die Taste Buy geschafft. Sie haben die PLCU-Coins erfolgreich erworben. Jetzt ist es an der Zeit PLCU-X-Coins zu kaufen. Der Kauf von PLCU-X erfolgt auf die gleiche Weise wie der Kauf von PLCU. Bitte beachten Sie, dass die PLCU-X-Coins nur für PLC Ultima kaufen können. Das Paar PLCU-X-PLCU-C wird nicht gehandelt und wird auch in nächster Zeit nicht für Börsenmitglieder verfügbar sein. Außerdem benötigen Sie PLCU Classic Coin, um einen Smart Contract zu unterzeichnen und mit dem Minting zu beginnen. Dies ist erforderlich, um das Gas zu bezahlen. Eine ausführliche Erklärung, was Gas ist und wie es berechnet wird, finden Sie auf unserem YouTube-Channel. Wenn Sie keine PLCUC auf Ihrem Konto haben, können Sie Coinsbit für USDT kaufen. Der Kauf erfolgt nach dem bereits in diesem Video beschriebenen Algorithmus. Jetzt, wo Sie alle notwendigen Coins auf Ihrem Tauschkonto haben, ist es an der Zeit, Sie zur Farm zu senden. Aber Vorsicht! Um die Farm wieder aufzufüllen, benötigen Sie die Adresse der Ultima Farm Wallet. Sie können sie direkt in der mobilen App oder in Ihrem persönlichen Konto auf ultimafarm.com kopieren. Klicken Sie einfach auf Meine Farm aufladen im PLC UX Steuerpanel und kopieren Sie Ihre Farm Wallet Adresse. Wenn Sie die Adresse kopiert haben, gehen Sie in der Börse unter Saldo auf Withdrawal und wählen Sie PLCUX. Geben Sie in der Zeile Adresse die kopierte Adresse der Farm ein. Geben Sie den Betrag ein, den Sie an die Farm senden möchten. Bestätigen Sie den Versand und warten Sie, bis die Börse die Transaktionen vorbereitet hat. Sobald die Transaktion bearbeitet wurde, können Sie einen Smart Contract in Ihrer Farm abschließen. Der Abschluss eines Smart Contracts ist der letzte Schritt, um mit dem Minting zu beginnen. Sie benötigen eine aktive Minting-Lizenz, sie bestimmt Ihre MaxLoad und natürlich Coins. Um also einen Smart Contract abzuschließen, öffnen Sie Ihre Ultima Farm App. Wählen Sie PLCU X-Farm, klicken Sie auf den Hauptbildschirm auf Get Profit. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen müssen und den Schieberegler nach rechts schieben müssen. Bitte beachten Sie, bei diesem Schritt müssen Sie genügend plcu coins in Ihrem plcu x farm vorhanden sein, um die Gastransaktion zu bezahlen. Im plcu netzwerk wird für alle Gastransaktionen Gas berechnet. Für Dienstleistungstransaktionen wird kein Gas berechnet. Gas ist Treibstoff für das Netzwerk, wie Benzin für einen Motor. Derzeit beträgt die Gasgebühr 1% jedoch nicht weniger als 0,0002 PLCUX. Wischen Sie, um den Abschluss eines Smart Contracts zu bestätigen, einmal nach rechts. Das war's. Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, dass der Smart Contract abgeschlossen wurde. Den durch das Minting erzielte Profit können Sie nach einem Ermessen abheben und verwenden. Wenn Sie noch Fragen haben, finden Sie auf unserem YouTube-Channel eine ausführliche Anleitung zur Arbeit mit PLC Ultima.